Sag einmal, ist alles in Ordnung bei dir? Alles bestens, besser kann es gar nicht sein. Und was soll das grinsen, ebst für den nächsten Batman-Film? Nein, ich habe da einen dreitägigen Kurs besucht mit dem Titel Der Wolf und wie man ihn benutzt. Und wenn du da im Wald begegnet, dann versuchst du, den zu Tode zu grinsen? N nein, nicht Der Wolf. Der Armin Wolf und wie man ihn benutzt. Darum ist es gegangen. Aha. Und den versuchst du zu Tode zu grinsen. Aber Blödsinn. Mein Lächeln dient ja nur der positiven Grundstimmung, um meine herzliche Freundlichkeit und meine aufrichtige Offenheit darzubringen. Ja, würde man einen Blick ins Spiegel werfen. Papa, la, papa Außerdem dient das ja nur der Untermalung. In Wahrheit geht es darum, Fragen so zu beantworten, dass ich um jeden Preis meine Inhalte zur Sprache bringe. Ja, aber. Der Wolf fragt ja nach, der merkt es ja, wenn man ihm keine Antwort gibt. Ah, da gibt es Wege, das zu umgehen. Ich habe da ganz, ganz tolle Kurse besucht, wie zum Beispiel Scheinworte und rhetorisches Betonen eigener liebgewonnener Nachrichten, kurz Schwurbeln, mit Gastrednerin Caroline Edstadler. Du eine tolle Frau, die hat das wirklich gut drauf. Probier's aus, frag mich was. Jetzt aber schon eine wolfmäßige Frage. Nein, nein, nein, nein, nein, Du hast das Konzept noch nicht ganz durchblickt. Es ist völlig egal, was du mich fragst. Du kriegst von mir immer die gleiche Antwort. Aha, also wirklich vollkommen egal? Vollkommen egal. Gut. War das Wetter heute für dich okay? Nun. Als erstes ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass die ÖVP bei jedem Wetter gute Regierungsarbeit leistet. Ähm, egal wie die Witterungsbedingungen auch sind, wir von der ÖVP sorgen uns immer ums Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Deshalb arbeiten wir zusammen mit Partnern innerhalb der Europäischen Union auch emsig daran, die EU-Außengrenzen zu sichern. Als blühender Europäer ist es mir aber natürlich genauso wichtig, dass die Asylanträge innerhalb Österreichs zurück. Gehen und straffällig gewordene Asylwerber möglichst rasch in ein sicheres Drittland rückgeführt werden. Ja, wir stehen da beim Wähler im Wort und wir als die ÖVP sehen uns auch verpflichtet, dieses konsequent einzuhalten. Und wenn ich jetzt noch frage, dann wechsle ich einfach die Methode. Wir haben da ein ganz tolles Seminar besucht, wo man uns gezeigt hat, wie man Journalisten als geistige nackerbatzern anpatzt. Gastredner war da ein wahrer Meister seines Fachs, kein geringerer als Gernot Blümel. Los, probier's, frag mich was. Okay. Du findest also nicht, dass es für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm ist? Also das ist ja ein vollkommener Blödsinn, den du da redest, denn auf den Frühling folgt der Sommer, auf den Sommer der Herbst und auf den Herbst der Winter und die ÖVP und Sebastian Kurz stehen zu jeder Jahreszeit hinter der österreichischen Bevölkerung. Die Maßnahmen wie verpflichtender Deutschkurs für Asylwerber oder die Schließung außereuropäischer Fluchtrouten durch Sebastian Kurz waren ein durchschlagender Erfolg und haben zu einem großen Vertrauen innerhalb der österreichischen Bevölkerung gegenüber Sebastian Kurz und der neuen ÖVP diesen neuen Stil, diesen neuen geraden Weg geführt, ähm, den wir in den nächsten Jahren konsequent weitergehen werden. Und für dieses Vertrauen, diesen Rückhalt innerhalb der österreichischen Bevölkerung möchte ich mich persönlich auch im Namen von Sebastian Kurz ganz herzlich bedanken. Und wenn ich jetzt trotzdem nicht locker los? Das Top-Seminar war Schwurbeln mit sympathischer Eigenschaftslosigkeit, die im Endeffekt zu Gedächtnisverlust und damit zum Entfallen der Frage führt. Und per Video war der unangefochene Meister dieses Fachs zugeschaltet. Der Mathematiker Ulrich. Nein, Sebastian Kurz natürlich. Was für ein Mann ohne Eigenschaften. Du weißt, er war da, aber du kannst dich nicht so genau an ihn erinnern. Beispielhaft.